Ich glaube, die größten Herausforderungen liegen darin, dass wir es schaffen, klassische, journalistische, handwerkliche Tugenden und Qualifikationen zu vereinbaren mit modernster Technologie. Das wird zunehmend hart in Hand gehen, Das wird auch ganz neue, unterschiedliche Teams geben, die an Projekten arbeiten. Und ich glaube, als Journalist muss man sich einfach auch sehr damit anfreunden, dass Technologie zum Teil die Inhalte vorgibt, auch helfen kann, zum Beispiel Inhalte zu verifizieren, falsifizieren und dass es aber dann umso wichtiger ist, auch wirklich journalistischem Handwerk daran zu geben. Ansatzpunkte auch für Innovationen, einen gemeinschaftlichen, partnerschaftlichen Austausch, so wie wir es ja hier auf der Konferenz auch immer wieder machen, sich gemeinsam darüber klar zu werden, okay, welches sind die wichtigsten Punkte, wo wir auch vielleicht Sachen als Partner angehen können. Verifizierung ist ja zum Beispiel auch ein gutes Thema, wo wir übergreifend mit vielen Partnern rangehen, weil wir wissen, da ist die Glaubwürdigkeit ein großes Thema, da sind wir alle in einem Boot und da ist es einfach gut, wenn man mit ganz vereinten Anstrengungen sich ans Werk macht.